Hallo liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde, hallo an meine treue Community und ganz herzlich willkommen zu diesem Video mit der kosmischen Schwingung im November 2019. Der November wird ein intuitiver Monat. Die Konstellationen verstärken unsere Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen und einander zu verstehen, ohne viele Worte zu machen. Das zeigen nicht nur die Aspekte, sondern auch die Tatsache, dass Neptun zum Monatsende hin nach mehrmonatiger Rückläufigkeit wieder direktläufig wird. Das heißt, er steht praktisch den ganzen November über im selben Grad, ziemlich in der Mitte des Fischezeichens und entfaltet dadurch eine starke Wirkung. Unsere Mitgefühl, unsere Fähigkeit, Dinge ganzheitlich wahrzunehmen und unsere spirituelle Empfänglichkeit werden dadurch verstärkt. Dazu gleich mehr, vorher habe ich aber noch ein paar Goodies für euch. Es gibt nämlich wieder eine Verlosung und diesmal könnt ihr ein Exemplar meines Jahrbuchs gewinnen. 2020 kommt, da arbeite ich gerade dran und es wird wahrscheinlich das beste Jahrbuch ever. Ich bin ganz stolz, das ist jetzt schon das dritte Jahrbuch in Folge, das ich veröffentlichen werde. Mehr zur Verlosung und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Oktober ein persönliches schriftliches Jahreshoroskop als PDF gewonnen hat Lise Müller. Herzlichen Glückwunsch, liebe Lise. Ich blende jetzt unten meine E-Mail-Adresse ein und bitte schreib mir eine Mail an diese Adresse mit deinen Geburtsdaten, damit ich dir das Horoskop als PDF mailen kann. Die Königsklasse des persönlichen Horoskops ist natürlich ein Beratungsgespräch mit mir, denn darin können wir ganz ausführlich auf die Projekte und Themen, die wirklich für euch anstehen, eingehen und ein Audiomitschnitt als MP3 ist im Preis inbegriffen. Ihr könnt die Beratung über meine Homepage buchen oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an, um einen Termin zu vereinbaren und alle Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir uns den Konstellationen im November widmen. Schaut euch das bitte ganz genau an, denn die Information hier in der kosmischen Schwingung ist eine wichtige Ergänzung zu eurem Sternzeichenhoroskop. Der November ist für die nächsten zwölf Jahre der letzte Monat, in dem Jupiter in seinem eigenen Zeichen, also im Schützen steht, sozusagen in seiner Heimat. Danach zieht er weiter in den Steinbock, da kann er auch viel Gutes bewirken, aber da ist er sozusagen nicht zu Hause und kann sich nicht mehr optimal entfalten. Der Steinbock ist ja Saturns Herrschaftsgebiet und das ist für den großzügigen Jupiter ein bisschen streng und steinig. Er wird tun, was er kann, aber er hat sozusagen nicht die Mittel, ein Füllhorn an Geschenken über uns auszuschütten, wie wenn er sich in seiner Heimat dem Schützen befindet. Wenn ihr also Rituale oder astrologische Magie ausüben wollt, die mit Reichtum und Fülle zu tun haben, dann nutzt dafür jetzt nochmal den November, solange der Jupiter noch im Schützen steht. Mehr dazu erfahrt ihr auch in meinem Video über den Mondzyklus im November. Und jetzt schauen wir uns die Einzelheiten näher an. In der ersten Monatshälfte haben wir viele schöne und harmonische Energien, vor allem nach dem 5. November, wenn das Quadrat hier von Saturn zu Pluto ausgestanden ist. Das hatte ich ja im Oktober schon geschildert, dass das eine Phase ist, in der es zu frustrierenden Erfahrungen kommen kann, weil man in Situationen gerät, in denen man nicht die Power hat, selbst was zu bewegen, sondern sich Umständen von außen oder auch den Vorgesetzten im Beruf beugen muss. Ich hatte euch geraten, da möglichst nicht zu rebellieren, sondern die Situation erstmal auszusitzen. Der Merkur ist ja rückläufig im Skorpion und bringt dann die Themen der vergangenen Tage und Wochen wieder auf den Tisch und das kann dann zu unangenehmen Gegenüberstellungen führen, wenn man sich zuvor gestritten hatte. Das Gute ist, dass sich gleich nach dem 5. November in den Tagen ein positiver Aspekt zwischen Mars und Jupiter aufbaut. Das ist eine Energie von Schaffenskraft und Optimismus. Und dieser Aspekt fördert jede Art von Zusammenarbeit in einem Team. Der Mars steht ja dann noch in der Waage und braucht deswegen Mitstreiter und fühlt sich im Team wohler als alleine. Und er bekommt jetzt von Jupiter nach dem Frustrationsaspekt mit Saturn und Pluto endlich ein Team an die Seite gestellt. Und wir haben noch weitere kosmische Hilfe, um Unstimmigkeiten wieder auszubügeln. Die Venus geht nämlich am 1. November abends in den Schützen und damit auf den Jupiter zu. Das ist eine heitere und angenehme Energie. Zeitgleich bildet die Sonne im Skorpion eine Reihe von angenehmen und aufbauenden Aspekten zu unseren kosmischen Wächtern Saturn und Pluto, aber auch zu Spiritualitätsplaneten Neptun und hier zur Lilith. Das spricht dafür, dass es nach Zeiten härterer Auseinandersetzungen wieder mehr Konsens gibt. Da kann uns sogar der rückläufige Merkur bei helfen. Der steht ja im Skorpion und das bedeutet, wir sind daran interessiert, seelische Prozesse zu verstehen und uns mit den Folgen von Streitigkeiten oder eben auch Hassreden gründlicher als sonst auseinanderzusetzen. Auch für das Privatleben sind diese Aspekte sehr angenehm, denn sie versprechen liebevolle Momente mit den Menschen, die wir mögen und bieten sich für alle Arten von Aussprachen an. Der Merkur selbst bildet ebenfalls günstige Aspekte, um in der Rückschau Vorgefallenes zu analysieren und in einer harmonischen Atmosphäre für Aufklärung zu sorgen. Der Vollmond am 12. November findet in den Zeichen Stier und Skorpion statt und bildet recht harmonische Konstellationen. Die genaue Deutung der Mondphasen findet ihr wieder in meinem Mondzyklus-Video. Ich mag ja die Vollmonde auf der Stier- und Skorpionachse, besonders im November, denn der Mond steht dann im Stier und da steht er erhöht und Stier und Skorpion sind beides sehr sinnliche Sternzeichen. Das seht ihr hier, ne? Stier, Skorpion und deswegen sind diese Vollmonde oft mit einer Energie von Erotik und Leidenschaft aufgeladen. Weiterhin wirkt dann der Aspekt zwischen Mars und Jupiter und der kann auch sehr sexy sein und dafür sorgen, dass die Potenz und Fruchtbarkeit erhöht sind. Falls ihr die Gelegenheit dazu habt, solltet ihr die Nächte rund um den Vollmond also nutzen, um der Liebe zu dienen. Das gilt für alle, die in einer sicheren oder unkomplizierten Beziehung sind oder einen netten Erotikpartner haben. Wenn die Lage kompliziert ist, seid ein bisschen vorsichtig, denn in den Tagen rund um den Vollmond bildet die Venus eine Spannung zu Neptun und das kann eine Neigung zum Täuschen und Betrügen anzeigen, und zwar sowohl in der Liebe als auch in finanziellen Angelegenheiten. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, fragt lieber nochmal nach oder schaut genau hin. Immerhin ist ja auch der Merkur rückläufig und da kann es schon zu Missverständnissen kommen. Und vielleicht versucht auch jemand, euch mit Absicht in das Licht zu führen. Auch die Lilith wird in dieser Konstellation angesprochen. Und die mag ja nun Lügen und Täuschung überhaupt nicht. Insofern können solche Sachen auch sehr schnell auffliegen und sogar einen gewissen Skandal nach sich ziehen. Am besten von allen Sachen, die nicht ganz koscher sind, die Finger lassen und in der Liebe und beim Geld genau aufpassen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn gleich danach baut sich der beste Aspekt des Monats auf. Wenn die Venus durch den neptunischen Nebel hindurch ist, wird sie sich nämlich mit Jupiter verbinden und dann stehen beide Wohltäter in Konjunktion und das auch noch im Königreich von Jupiter im Schützen. Besser geht es kaum. Und diese günstige Phase dauert vom 16. bis zum 22. November, die solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen. Am 22. November um 15.58 Uhr geht dann dieses Jahr auch die Sonne in den Schützen und das verstärkt die positive Energie. Und jetzt habe ich auch noch eine ganz witzige Schnapszahl für euch. Das ist so ein typischer Merkurwitz. witz Am 20.11. um 20.11. wird der Merkur wieder direktläufig. Das kann man sich auf jeden Fall gut merken. Falls ihr ein bisschen Ahnung von Astrologie habt und euch jetzt fragt, warum nicht auch noch der 23. und 24. November top sind, wenn der schöne Aspekt zwischen Jupiter und Venus ganz exakt ist und die maximale Kraft hat, das kann ich euch sagen und dazu müssen wir uns den Mars nochmal anschauen. Der geht nämlich am 19. November ins Zeichen Skorpion, was die ganze Energie spürbar verändern wird. Der Mars hat in der traditionellen Astrologie die Herrschaft nicht nur im Widder, sondern auch im Skorpion. Deshalb steht er in seiner alten Heimat, wenn er im Skorpion ist und entfaltet sich dort äußerst stark und wirkmächtig. Da fühlt er sich jetzt wesentlich wohler als vorher in der Waage und läuft direkt zur Hochform auf.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 Und jetzt kommt's. Vom 23. bis 26. November bildet er eine exakte Opposition zu Uranus, am 24. auch noch verstärkt durch den Mond. Und das ist dann eine explosive Planetenmischung. Da können einem dann schon mal Projekte und Pläne, die nicht sorgfältig abgesichert waren, wieder um die Ohren fliegen. Auf der emotionalen Ebene können die Konstellationen ein unerwartetes Eifersuchtsdrama anzeigen. Außerdem ist es leider auch ein Aspekt,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 Da sind dann wahrscheinlich so manche liebevolle Partner oder Angehörige gefragt, sich um einen verletzten Marskrieger zu kümmern. Vielleicht erzählt der Aspekt auch von Liebeskummer durch eine plötzliche Trennung. Doch genauso schnell und spontan scheint sich das Blatt dann auch wieder zum Guten zu wenden. Das deutet sich ebenfalls schon am 26. mit dem Neumond hier im Schützen an. Denn dieser verheißt eine optimistische Energie und einen Blick nach vorne und tatsächlich klingt der Monat aus mit positiven Aspekten, die von Versöhnung und spiritueller Heilung sprechen und außerdem auch die Anbahnung einer neuen Liebe begünstigen. Mehr zu dem Neumond erfahrt ihr in meinem Video mit dem Mondzyklus, sobald es online ist. Das waren meine Gedanken zur kosmischen Schwingung in diesem intuitiven Monat. Eure Sternzeichenhoroskope findet ihr wie immer in meinem langen Video für die 12 Sternzeichen.